So, machen wir da mal eine Tour mit dem Tordu wieder mal. Und es geht zum Philipp, das ist mein Companion, der die ganze Elektronik entwickelt und entworfen hat. Und jetzt ist es ein super schöner sonniger Tag. 10 Uhr. Jetzt schauen wir mal was die Photovoltaik runterbringt im Moment. das ca. 70 Watt, 88 Watt, 90 Watt je nachdem jetzt habe ich gesehen, dass die ziemlich schmutzig ist schaut euch das an bin jetzt ein bisschen durch den Regen gefahren unglaublich, wie schmutzig der Regen ist jetzt wische ich es einmal ab und schauen mal ab, da viel um ist was da für Staub ist. ich weiß nicht, ob man das sieht naja, jetzt bin ich bei 113 Watt Ende November also die EcoWorfe Module, verlinke ich da unten, bringen schon einiges jetzt schauen wir noch den Ladestand an 80% ist im Akku. Ja, perfekt. Also, jetzt geht es zum Philipp. Das sind ca. 20 Kilometer. Und dann schauen wir mal, was ich dann für den Ladestand habe. Es ist bergauf und ein bisschen eine, eine, eine, eine unebene Strecke. Und dann werden wir ein paar Dinge besprechen, wie wir jetzt weitermachen mit unserem Projekt Tor Turbo. Und es sind ja noch ein paar andere Projekte am Laufen. Also, ja. Also, ich nehme euch einmal mit auf der Strecke. Warte, das ist schmutzig. Da muss ich mir noch was einfallen lassen mit einem Kotflügel oder so vom Bike. So, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe jetzt da den Victron-Regler eingeschalten und bin während dem Fahren die Photovoltaik bringt. Jetzt um 10 Uhr vom Mittag. Zwischen 100 und 140 Watt, je nachdem. Jetzt natürlich 31 Watt nur, das schottige ist. Und ich möchte euch das einmal zeigen, wie sich das Ganze verhaltet. Ist jetzt natürlich alles auf 1 Dring mit einer Spannung bis ca. 70 Volt. Und natürlich ist jetzt durch die Anordnung der Paneele, weil die leicht gebogen sind bringen die Photovoltaikpanele nie die optimale Leistung weil es natürlich wenn eins optimal ausgerichtet ist durch die andere Neigung die anderen zwar nicht unbedingt jetzt da komplett äh, drinnen sind so sind die Huckerler vorbei jetzt müssen schon langsam auch wieder die Sonne ein bisschen rauskommen die ist jetzt da quasi im 90 Grad Winkel man sieht 50 Watt also ich produziere momentan mehr, als was ich verbrauche natürlich fahre ich jetzt bergab, ist klar aber bei einem schönen, sonnigen Tag kommt immer was runter das heißt, wenn ich jetzt nur mit 50 Watt ja, eigentlich kann man mehr. Es sind jetzt im Winter 100 Watt 111 Watt Wenn ich äh, jetzt nur mit 100 Watt im Durchschnitt rechne und 10 Stunden weil das Teile ja doch immer draußen steht bin ich bei einer Kilowattstunde das heißt ab wenn die Photovoltaik jetzt nicht optimal die Leistung bringt während dem Vorbetrieb sollte eigentlich immer ja, genug Ladung vorhanden sein ich fahre jetzt natürlich Richtung Westen und habe die Sonne im Rücken quasi bald da bringt es natürlich nicht viel aber wenn man zum Beispiel Richtung Süden fährt oder dementsprechend die Pause, wenn es Mittagszeit macht hat man natürlich in, bei 300 Watt in 3 Stunden auch wieder 1 Kilowattstunden drin ja also, die Paneele von EcoWorf gehen mir an, dass sie ca. 0,55 KWh pro Tag ertragen Im Schnitt. Das heißt, mal 3 bin ich bei 1,5 KWh. Was ja dementsprechend den Akku fast die Größe vom Akku hat. Aber ich glaube, das ist jetzt auch auf Deutschland dimensioniert. Also, Österreich ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, schauen wir mal. Also, während haben vorhin 130 Watt runter und so wie jetzt brauche ich, gut, jetzt geht es ein bisschen bergauf: 170, 190, 200 Watt. Aber schaut euch mal die schöne Gegend an bei uns in der Weststeiermark. Da hinten flacht der Schnee runter. Ah, bin da am Beginn der Schilcheweinstraße, so spezieller Wein, da oben ist ein Buschenschrank am Berg, also ein landwirtschaftliches Gasthaus der im Prinzip sein Wein ausschenkt und es gibt Brotzeit, Bei uns in Österreich heißt das Jausen. Da gibt es ein Bretteljausen zum Beispiel und Alkohol in Strömen. Ja jetzt fahre ich natürlich von der Sonne weg, da habe ich nur 20 Watt Ertrag aber ich sage mal, das kann man wahrscheinlich, wenn man die Tour ein bisschen anders plant. Aber der Philipp wohnt halt im Westen, äh, ein bisschen anders gestalten. Ja, das ist echt ein super schönes Tag. Ich fahre da in den Taigitschkram, das Ganze, Richtung Köfloch, zum Philipp rauf und ja. Schauen wir mal, da kommt einer hinterhalb. Mittigstraßen Straßen ist dann auch nicht gut. Was der Weg dran jetzt runterbringt: Sonne ist ungefähr 90 Grad im Winkel, ja, 70 Grad. Also finde ich es trotzdem ganz gut. 139 Watt, 147 Watt, also mal, um die Mittagszeit, jetzt ist 11 Uhr und optimal zur Sonne ausgerichtet wird er sicher noch mehr runterbringen. Ich fahre jetzt damit der maximalen Leistung, also straßentaglichen Leistung mit 25 km/h. Ich werde das Ganze auch mit Strava aufzeichnen. Da sieht man dann die Tour. Ich hoffe dass die Uhr wird das doch unter dem Ärmel versteckt, dass das GPS-Signal ausreichend ist, sonst muss ich es halt auf Google Maps raus kopieren. Da habe ich auch die Höhenmeter drinnen normalerweise. So geht es teilweise schon ein bisschen rauf. Schauen wir mal was ich da an Geschwindigkeit zusammenbringen 17 km/h, 17, 16. Ja, mit einem normalen Radel kannst du da schon schön antreten. Ja. Sobald es dann eben wird, geht er wieder auf die 25 km/h hin. Sonne scheint, die laden gerade die PV, die Photovoltaikanlage. Und schaue ich gerade, was momentan so runterkommt. Mit der Victron App öffne die ganze App. Sind mittels Bluetooth verbunden. Also, momentan bringt die Photovoltaik 150 Watt. Ja, da hat 72, fast 73 Volt PV-Spannung bei. 2,1 Ampere und die Batteriespannung ist auf 36,52 Volt und landet mit 4 Ampere. Ja, also mache ich jetzt mal ein bisschen Pause da, werde den Akku nachladen, äh, er hat ja ziemlich viel verbraucht, ich bin jetzt auf 65 Prozent, habe schon 15 Prozent verbraucht, gut, das ist ja ziemlich die Strecken, wenn man mit viel anfahren und so verbunden, ja. Also schauen wir mal, ich lasse jetzt ein bisschen was rein, genieße mal mal Wecker vom Piller und gedenk noch einmal den die, die Matte schützen mit einem Red Bull Zero Weil ja normalerweise trinke ich eher ja wenig Red Bull aber ich mir gedacht heute gönne ich mir mal eins und das Zero habe ich eigentlich noch nie probiert also mal Zeit So, jetzt möchte ich noch die Daumengas-Funktion zeigen. Also, ich brauche nur da oben um die Tasten drücken. Dann schiebt er mir mit ca. 5-6 km/h. Brauche ich noch einen Tasten, dann kann ich das super nachjustieren. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Gebiet bin oder irgendwo mal bei einer Kreuzung rausfahren will, ohne dass ich treten kann, So schiebt er mir einfach schön gemütlich raus, sobald ich dann zum dritten anfange schiebt er mit mehr Leistung natürlich weiter geht's bin da gerade bei der Firma Machert das ist auch ein Pionier in Sachen Alternativenergien da stehen die Trecker und da vorne ist das Energieschiff Schauen wir mal vor. Uh, ja also, hat Wochen, hat er hat schon sehr früh auf alternative Energien gesetzt. Im Bereich Erdwärmepumpen und Solar und Photovoltaik. Ja, und die bringt da 2000 Watt gerade runter. Da ist mein tor ein bisschen im Hintertreffen. Aber 150 Watt werden es auch sein. <lacht> naja, so weiter geht's jetzt zum Philipp. Und da werden wir ein paar Sachen besprechen Bereich Elektronik. Das ist mein Elektronik-Genie und mein Partner, der mich da direkt da kräftig unterstützt hat. Und er hat eine eigene Firma, die HP Bike Technik. Sitzt in Köflach und macht Akku-Reparaturen, E-Bike-Wartung und elektronische Steuerungen. Und ja, jetzt werden wir da bei unserem Projekt ein bisschen weiterarbeiten. So, jetzt haben wir die nächsten Schritte besprochen, wie wir jetzt bei unserem Projekt Tour Tour weitermachen, der Philipp und ich. Und jetzt geht es wieder heimwärts. Ich bin mit 80% weggefahren, ich war jetzt glaube ich 2 oder 3 Stunden bei ihm und habe 73% im Akku. Also, das hat sich schon ausgezahlt. Ja, und jetzt geht's es das sind ca. Ja, 20 km werden schon sein ich bin eigentlich was für ein Akkustand das ich dann daheim wieder hab und was für Gesamtstrecken das ist eigentlich jetzt fast nur bergab man da ist jetzt ein Stück bergauf aber nachher geht es eigentlich ziemlich die meiste Zeit bergab jetzt fahre ich nochmal bei der Firma Machert vorbei, den Energiepionier in unserer Region und den Meister der Elemente mit dem Energieschiff. Das ist ein Kaffee, also, wenn ihr einmal Lust auf einen Kaffee habt und eine Beratung über Energietechnik, Energiespuren braucht, ihr dann seid ihr da, glaube ich, ganz gut beraten bei der Firma Machert. So, jetzt habe ich die Testfahrt heute beendet es ist jetzt 16.18 Uhr bin mit 80% Akku weggefahren und werde die Strecken noch verlinken jetzt habe ich 56% im Akku also ja bin schon neugierig ich schätze, dass es so um die 45 bis 50 km waren 80 56 sind 24% mal 4 bin ich wieder bei der 150 bis 200 km reichweite top, sage ich nur top top top ich meine, natürlich ist zwar ja zweieinhalb Stunden in der Sonne gestanden oder mit 100 Watt nachgeladen, aber das ist eh Pausen macht man ja trotzdem immer wieder zum Abschluss zeige ich euch noch über das Traber die Tourdaten also die Tour hin zum Philippaum mit 24,17 Kilometer und 248 km ähm, ich muss sagen, es war eine super schöne Hinfahrt mit Sonnenschein, aber meistens von der Sonne weg. Also die Photovoltaik hat da jetzt nicht so viel produzieren können. Und auf dem Weg zurück habe ich 23,23 Kilometer zurückgelegt mit 92 Kilometer. Also das sind jetzt, so muss sagen wir 340 Kilometer. Und ich bin wirklich begeistert Also mit der Reichweite des Tourtours. muss sagen, bin echt immer wieder positiv überrascht. Bin schon auf den Sommer dann gespannt, wie das Ganze sich verhaltet. Also, mich würde es freuen, wenn es meinen Channel abonniert und es wird da sicher noch etliche Videos mit dem Tor drüber gehen. Danke.